The rare conditions this day and age To read any good news on the newspaper page And love and tradition of the grand design Some people say it's even harder to find Well then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Ist euch mal aufgefallen, dass man recht wenige Elternteile der Strohbande kennt. Bei manchen nur einen Teil, bei manchen kennt man gar niemanden von den Eltern. Jedoch eins ist klar, sie müssen ja von irgendwem gezeugt worden sein. Deshalb möchte ich nun in dieser kleinen Reihe über die Eltern der Strohhüte sprechen. Welche kennen wir und wer könnte noch ein Elternteil sein? Heute starten wir mit Ruffy. Aber mal etwas in eigener Sache zuerst. Sollte euch die Reihe oder das Video gefallen, zeigt es mir mit einem Like und abonniert den Kanal um kein Video der Reihe zu verpassen. Und jetzt gehts los. Ruffys Vater haben wir schon recht früh in der Story von One Piece zu Gesicht bekommen. Und dieser Charakter war von Anfang an etwas mysteriös. Bis wir mitbekommen haben, dass Ruffys Vater Monkey D. Dragon der Anführer der Revolutionsarmee ist und zudem der meistgesuchte Verbrecher der Welt. Dass unser kleiner Ruffy so einen berühmten Vater hat ist aber gar nicht so abwegig, wenn wir uns doch einfach mal seinen Großvater Gab ansehen. Zudem gehört Dragon wie Ruffy selbst zu den ominösen Ds. Deshalb wird hinter Dragon noch viel mehr stecken als wir erwarten. Ebenso scheint Dragon recht stark zu sein, wenn er immerhin Sabo trainiert hat. Doch unbekannt ist bis dato wer seine Frau ist. Ruffys Mutter wurde aber von Oda schon mal erwähnt. Als ein Leser in der FPS fragte, ob er die Eltern mal zeichnen würde, sagte er ihr habt sie schon gesehen, freut euch aufs nächste Kapitel. Dort sah man damals aber nur Dragon und mehrere unbekannte Revolutionäre. Immerhin war auch eine Frau dabei, weswegen viele denken sie wäre Ruffys Mutter. Das Problem an dieser Geschichte ist aber, dass das japanische Wort welches genutzt wurde sowohl Plural als auch Singular existiert. So weiß man nicht unbedingt, ob nur von einem Elternteil oder beiden geredet wurde. Auch in der offiziellen englischen Übersetzung steht in der FPS die Frage etwas anders dran und zwar wird dort gefragt ob Oda Ruffys Vater zeichnen könnte. Dann würde es eher Sinn machen, dass wir ihn schon gesehen haben. Zudem beschrieb Oda Ruffys Mutter. Er sagte er wäre sich sicher, dass sie wohl noch am Leben ist. Sie wäre sehr strikt und hätte vielleicht eine Dauerwelle, mehr haben wir offiziell noch nicht von Oda über Ruffys Mutter gehört. Doch es gibt noch Sachen die wir über sie sagen können. Und zwar, entweder ist Ruffys Mutter tot, versteckt sich irgendwo, oder ist ebenfalls bei den Revolutionären, denn was denkt ihr, würde die Marine sonst mit ihr machen wenn sie irgendwo in einem Haus wohnen würde, natürlich würden sie sie fangen und so versuchen möglichst viel über Dragon rauszukriegen. Also muss sie irgendwie außer Gefahr sein. Entweder weil sie nicht mehr lebt oder weil sie vielleicht wirklich bei ihrem Mann ist. Und hier kommen wir dann zu meiner Theorie. Denn ich denke, wir haben Ruffys Mom tatsächlich schon gesehen. Und zwar Bello Betty, die östliche Kommandeurin der Revolutionäre. Das Gesicht oder auch die Frisur ähnelt doch etwas an der Ruffys. Trotz, dass Dragon eine lange Mähne hat, hat Ruffy relativ kurze Haare. Ähnlich der Länge von Bello Betty. Zudem sagte Oda ja, dass Ruffys Mutter strikt ist. Und wenn Bello nicht strikt ist, dann weiß ich nicht wer. Zudem ähnelt ihre Teufelskraft der Fähigkeit, welche Mihawk Ruffy zuschrieb. Bello Betty hat die Anfeuerfrucht, wodurch sie Menschen motivieren kann und dass diese etwas über ihre Grenzen hinausgehen und für sie kämpfen. Mihawk sagte zu Ruffy, seine gefährlichste Waffe wäre es, dass Ruffy Leute zu seinen Freunden macht sogar seine Feinde, so dass diese auch für seine Sache kämpfen. Zudem ist es noch interessant, dass gerade sie die Kommandeurin des Ostens ist und Ruffy aus dem East Blue stammt. Zudem sagte Ivankov mal, dass Dragon wohl immer Richtung Osten schaut und das zu einer Zeit, wo Ruffy schon auf der Grand Line war, also hatte dabei wohl nicht an Ruffy gedacht, aber vielleicht an seine Frau. Was denkt ihr? Wer ist Ruffys Mutter? Schreibt eure Theorien dazu doch mal in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Und haut rein, ciao.